Wer saugt bei dir die Wohnung? Start der ausgewählten Raumreinigung. Wer wäscht das Geschirr ab? Und wer putzt das Klo? Alle diese Arbeiten übertragen wir doch am liebsten Maschinen oder irgendjemandem anderen. Wer kennt denn schon einen Bürgermeister einer großen Stadt, der mit der Müllabfuhr den Müll wegbringt? Oder ein Kanzler oder König, der Klos putzt? Paulus berichtet in dem Bibeltext, den ich heute mit euch anschauen möchte, über einen König, der genau dies tut. Und zwar finden wir diesen Bericht im Philippa Kapitel 2. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelegt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinem göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solche erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Jesus, der König aller Könige, der Schöpfer dieser Erde, er war sich nicht zu schade, als kleines Kind hierher zu uns zu kommen, Mensch zu werden. Er ließ sich nicht groß feiern wie ein König und bedienen, nein, er war sogar selber Diener, hat seinen Jüngern die dreckigen Füße gewaschen und war sich nicht zu so schade, dem armen Bettler am Straßenrand nahe zu kommen, den Kranken zu helfen. So nehmen dir doch heute ein Vorbild an Jesus. Sei dir nicht zu so schade, auch mal die Hände schmutzig zu machen und mit anzupacken, wenn deine Hilfe gebraucht wird. Sei gesegnet.